Heute möchte ich euch gerne eine neue Entwicklung vorstellen. Nicht das Magazin, sondern das. Hat das alte noch 7 Schuss gefasst, schafft das neue jetzt 8 Schuss. Auch wieder für die HP Max von AEA 9mm. Die Form hat sich ein bisschen geändert und weil man hier schwarz auf schwarz so schlecht sehen kann, habe ich auch immer wieder Farbe. Verkauft wird natürlich nur schwarz. Das Prinzip ist das gleiche, ein Schlitten fährt raus. Nach den ganzen Tests, die einige von euch durchgeführt haben für mich und nach den Rückmeldungen von einigen der Version 1 ist dieser Schlitten nun deutlich stabiler ausgeführt und nicht mehr so labil. Doppelte Masse und es ist ein 8 Schuss drin. Dadurch kann es manchmal sein, dass die Repetiersperre nicht wieder reingeht, weil die Feder den letzten, das, das letzte Stück nicht mehr so ganz schafft. Die Acht-Schuss können sowohl mit der Kerbe Richtung Lauf und mit der normalen Öffnung Richtung Schütze geladen werden, als auch andersrum. Genauso wie bei der Vorgängerversion ein bisschen zurückdrücken, bis die Kugel reingeht. Nächste Kammer. Das Ganze geht natürlich auch so rum. Dazu packt man ein bisschen das Fleisch von seinem Finger in dieses Loch rein. Dadurch hält der Schlitten auch, lässt die Kugel nun da das die Schützenseite ist, mit der Spitze zuerst in das Loch fallen, bis man sie auf dem Fleisch seines Fingers merkt. Schiebt dann den Schlitten ein Stück nach hinten. Wieder reinfallen lassen. Oder ein bisschen am Schlitten wackeln, bis man sie auf der anderen Seite an der Spitze seines Fingers merkt. Die Kugel hält dann wieder durch die Spannung der Feder und wird dann, genauso wie bei dem ersten Modell, durch den Bolzen rausgefördert in den Lauf. Beim Spannen geht der Bolzen zurück, die nächste Kugel wird fortführt, rausgedrückt. Eins, zwei, drei, vier, fünf... 6, 7, 8. Das ganze passend natürlich wieder für die JSBs, egal ob Hardes, exakt, für die Slugs von FX, Grizzly, Pellets und wenn das Werkzeug bald fertig ist, Big Born Mike hatte mir auch schon Muster geschickt, natürlich sind auch die aus dem Werkzeug vollkommen passend für das Magazin. Auch hier wieder gezeigt, wie bei dem letzten Video. Das Ganze spannen, von links einführen, laden, fertig. Es baut Null auf. So sieht es aus. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob dieses Magazin zumindest durchgeht. Die Tiersperre Magazin leer